Okay, ich komme gerade aus dem ähm, Raum, wo wir gegen Estel gekämpft haben in diesem Wald. Und falls ihr euch erinnert, wir sind direkt nach oben gegangen. Da war so ein Portal. Und äh, was ich diesmal gemacht habe, ist, ich bin irgendwie die, die Bäume noch nochmal hochgeklettert und habe noch so ein anderes Portal gefunden. Da war so ein blaues. Und ich bin nicht irre. Nach alexei war auch so ein blaues Portal, wo ich nicht durchgehen konnte, weil ich nicht genug galt hatte irgendwie. Ne? Und ja, ich habe jetzt einen neuen geld Ich weiß nicht, ob das genug ist oder so, aber ich konnte jetzt durch dieses blaue Portal gehen, was in Estels Raum war. Und jetzt bin ich hier gelandet. Und jetzt machen wir das Viech fertig. So, darf habe ich noch nicht bekämpft haben. Ne, nö ne. Gedenken. Gut, also wir kommen immer wieder in neue, neue Räume, ne? was ich gut finde. Oh Gott. Was ist das denn? mal gegen kämpfen muss ich ja, ja nicht hier und hieß gedenken oder so ne okay oh gott ja aber also wir finden mal neue bossen und so ich die ganze zeit um ich muss ich stehe gerade erst auf mehr und da haut er mich wieder um alter ja, auf damit ah, boah. machst du mit jude Was war mal den ja holy rain und jemand kann so guten zauberspruch aussprechen wie richard aus tales of graces holy lands er hat so episch kommen gar nicht an ihn heran aber wir machen schaden also ich persönlich nicht aber meine kollegen ja die machen ordentlich schaden ich glaube studie ist diejenige die am meisten schaden macht für uns in der gruppe gerade war okay, ich wollte gerade einsetzen hat geklappt oh. okay die macht auch ganz schön schaden mit ihrer magie dann gut, dann zaubern wenn ich eben kaputt ich komme irgendwie nicht an dich ran. Ich prall die ganze Zeit ab. das mich die ganze Zeit kaputt. Jetzt sauber ich einfach. Ja, 48.000 Schaden mit einer kombo sage ich mal. Was hat? Cool. Und weil ihr mit sich auch schnell auf. Auch gut jemand hat nicht da treffer gemacht noch auch er zwei gründe aber ich war zu weit weg wer hat da gerade 80.000 schaden gemacht oh gott okay okay falsch geil ist aber 10 ist das gut jetzt haben wir elf Schön und mal einfach so 100.000 galt bekommen, auch nicht schlecht. So, ich gehe jetzt immer, weiß nicht in verschiedene Wege und in Hoffnung, dass ich dann neue Monster finde, und das scheint auch der Fall zu sein. Guck mal, hier direkt ein neues wieder. Das ist auch ein Boss. Es ne? werden ja mehrere Monster, glaube ich. Seid uns gedenke, ne, Poseidon, das war der, der bei allerdings war in Saude, glaube ich, Sieht aber genauso aus wie der andere. Letztens wenn wir bekämpft haben, ja, das hab wird halt auch so ein blöden Schild. Ne? Oh ja, ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich das hier alles zuschneide. Ich werde wahrscheinlich mehrere parts einteilen oder so keine ahnung ich habe jetzt so viele kleine parts die ich jetzt mal alle hier in einem part reinschneiden muss ja ich weiß noch nicht die dauer und so ah, ich werde schon was ich glaube ich wenn ich schon den ganzen part aufnehmen dann bis zum weil also nicht zum ersten großen boss oder so letzten boss keine ahnung ich weiß es nicht Hm. Vielleicht auch wie Dings wie ein Star Ocean 4. Da gab es zwei Bonus Dungeons. Ne? Eins war auch in so Ebenen eingeteilt, sowie die Nekropole. Nein, es war nur einfach so in zwei Ebenen eingeteilt und hatte nur ein Boss, glaube ich. Und ich glaube, wie ist das nochmal? Ich weiß auch gar nicht mehr. Hat, das längere hatte glaube ich mehrere Bosse immer aber voll nervig da hast du wirklich stundenlang drin gesessen du konntest dazwischen nicht speichern und so muss echt stundenlang irgendwie ich glaube im durchschnitt war es du da drei oder fünf stunden lang drin ne? voll nervig war zwischen du nicht speichern und das spiel ist sogar manchmal abgestürzt wird auch nicht so dolle war und ja da war ein spaß okay. Ja und der bonus Bonuscontent da auch schon mal richtig Kacke Weil ey du hast so im Kampf so Kampf Trophäen und einer davon weiß ich fast irgendwie dass du mit einem Charakter ich glaube 100.000 Gegner oder so erledigst und selbst wenn du das spiel dreimal irgendwie so durchspielst kommst du nicht mal auf die Nummer wenn du alle Char wenn du alle Gegner mit diesem Charakter äh, getötet hast und dann musste ich in so einem blöden Dungeon einstellen, wo mehrere Gegner auftauchen, und dann immer wieder Gegner kaputt hauen, weil so stumpf sind. Ich habe das sogar versucht und das hat Wochen gedauert. Und du musst das mit zwei Charakteren machen. Ey. Wer hat es dann ausgedacht? Ey? Und ja, ich glaube, ich kriege echt vier Punkte. So, Wir haben übrigens hier wieder einen neuen Boss. Das sind echt alle, echt alle verkackten Giganten. Oh nein ich erinnere mich dann gibt es noch den schmetterling ne? die muss ich ein paar mal kämpfen glaube ich welche mal irgendwie sachen von dem brauchte glaube ich und das und den ja die gambon ich kann nicht treffen So arme sind ich ist Also nicht für die für die gigante Monster, schweren Monster, weil ich jetzt sagen, wird jetzt so schnell kaputt gehen. Dann echt die Teufelswaffen, die so viel Unterschied machen. Ich krieg ich packe den neue mal, weiß Ich krieg die Gegner jetzt auch hier immer schön festgenagelt. habe ich das gefühl meistens jedenfalls bei euch auf gefällt ja, wenn du nicht stehen lässt dann zauber ich eben so treffe ich dich garantiert Boom. ich hoffe wenn jetzt irgendwie so ein spezialer boss oder irgendwie so kommt dass ich auch vorher noch gewarnt werde um mein team irgendwie zu ändern oder das wesentlich so auffällig ist dass irgendwie was passiert ganz schön umfällig Ich laufe dann in irgendwelche Gegner, dann auf mit dem Team hier rein. Das, das Team ja, also das schlechteste Team aller Zeiten ist. Aber ich hätte doch gerne irgendwie kompetentere Leute in mein Team, wenn es geht. Na. Mal runter. Nein, ich habe den nicht damit. Okay, jetzt habe ich abgewehrt dich mit meinem Powerhammer. Also voll blöd, der geht vom einen zum anderen nur um dann wieder zurück zu fliegen. Eigentlich kein im Spiel. ob hätte ist tot, sehe ich gerade. ist das passiert? Hallo, jetzt mal, danke. War noch gegen so drei Soldaten gekämpft, die irgendwie so einen Namen hatten, aber die fand ich waren es irgendwie nicht so wert, irgendwie aufgenommen zu werden, weil waren so Jormgen und was weiß ich, nenne ich mich Jormgen, so heißt die Stadt hier. Wir hatten wir hatten Namen und weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das mal gegen die gekämpft zu haben, waren unwichtig. Ja, war noch nicht so spezial, aber einfach so drei Soldaten, die ich auch immer wieder im Kolosseum hier antreffe. So. ist auch ein gigantisches Monster, ne? Na, ja, komm. Ja, so viele Gegner hintereinander. Und ich wusste, ich wollte erst sagen, dass soll die grüne Gefahr, ne? aber dann leg ich falsch und dann hätte ich mich voll warmiert und hätte mich alle ausgelacht und ja deswegen habe ich nicht gesagt Aber, hatte ich schon recht ich weiß jetzt recht hat und das passiert heute diese blöden gegner die immer wieder umfallen nee, das ist auch voll nervig weil ja, ich kann ich nicht treffen ist gerade so herum läuft die ganze auf den los obwohl so reichweite ist Sagt, sagt, sagt, boah, Stich. wir so irgendwie mitten aus nichts gerade. Okay. Die alle aus der Stelle wurden betäubt. wieder du bist mein day. ich schlitz dich auf das stellen ihre voll niedlichen stimme ich stech dich ab bis du stirbst Und das leben aus deinen augen verschwindet da so, komm wow. Judith einmal so rein joinen, auf einmal ist er weg. So, da ist ein Portal und nur da ist ein Portal. Keine Truhe, doch da mein Gott. Ich sehe die kaum scharfes Getränk. Heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß. Was du von Judith? Heiß, heiß, okay heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß, ich muss immer ich muss dann auch immer wieder in meine parts reingucken uns gucken welchen weg bin ich jetzt schon gegangen welchen nicht uns gucken ob ich jetzt hier neue wege finde und so God, das wird kompliziert oder wir da rein schon wieder ein neues spiech okay haben nicht Komm her. Ja, schon fast alle gigante monster ne? kann das sein Toro Broncos, tiro Broncos, boom. Wenn definitiv zwei Parts oder drei Parts oder jedenfalls nicht in einem Jahr alles erledigt werden, so wird schon mal klar. Dünn dünn dünn ich kann mich gar nicht erinnern, wie hat es Taste of Grace ist mal war. Da konnte du eigentlich nur zu den Bossen hinrennen ne? und eigentlich Gegner ausweichen und direkt zu den Bossen rennen im Zonenkäfig. ne Irgendwie so war das doch. Ne? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. er ne? ja, schon so lange her, sich ich das aufgenommen habe. Ey. Ja mein, mein, äh, mein erstes Projekt, mein erstes Projekt. Ne? Zusammen mit Mega Man X8. Das ist schon Jahrzehnte her. Ey. So lange bin ich schon auf YouTube. Dritte war bei Career Chronicles. Oh Gott, bin den ganzen Weg jetzt zurückgerutscht. So, das nie wieder. Das sah voll lächerlich aus, ey. Ich bin da 106, glaube ich. Habe ich nicht so durch die Gegend hier schmeißen lassen von so was. darüber nach nachsehen, dass ich hier die ganze Zeit ohne Heiler durch die gegend rennen. Also ich habe einen Heiler in meiner Truppe, aber ich heim mit der nicht. Sagt schon, was über ich Schwierigkeit hier aus oder oder wie widerwillig ich bin, meine ich. Er hat schon eher, ne? Was macht wohl Peter? hat die ganze Zeit so einen Kreis um sich herum. Da hat er gesehen. ja schon wieder. So, machen wir mal kurz eine Heilrunde hier. Ja, geh weg von mich Machen mal kurz hier. Oh mein Gott! Ja, mal eine Sekunde von mir weg, ey. So, mal das erledigt. Jetzt hat die noch mal nach eingesetzt. Oh, stimmt dieses ding ja womit sie, wenn sie viel heilt dann kommt sie überlebt muss noch zwei zauber einsetzen okay hat schon was das Voll krass Also war bitte nicht die ganze zeit von wegrennen ey. Boah. auto medicine der und gummi gestohlen sehr gut gemacht repeat verdammt jetzt am auf muss ja nicht hat eingesetzt hier bleibt doch mal stehen er rennt die ganze zeit von einer ecke zu anderen ohne was machen kann Warte du aber er ist am boden kann ich den wieder nicht treffen oh ja nein ich habe daneben geworfen na ja. mein Gott ey, war ja schon immer so nervig hier frisst hat und natürlich auf mich los mein Gott das ist dann nervig jetzt kackvieh ja macht Repeat die ganze Zeit Nee, das scheint immer so eine Blase irgendwie Gelbe wie ich doch fast volle TP ab ne? und TP äh, repeat auch ja, was machst du die ganze Zeit da Phantomgletscher -Phantom ne stand da gerade es wird ein gegner ein gletscher im Porsche, wenn er dich im liegen berührt und ich sage für eine gute fähigkeit ist als computer gesteuerter charakter oh mein gott wonk der gut äh, äh, äh. Oh, bitte Frank, jetzt mal alter hör auf damit hey. alter nein geh weg von mir oh, Danke. oh mein gott ey ein blödes Mistfücher. so wir auch wieder nur ein ausgang Oh, eine menge galt 100.000 ja gut. Oh, hi, Alexei. Den Kampf tue ich natürlich rauschen ein. Bis gleich. Okay, Alexei wurde vernichtet. jetzt haben wir wieder hier zwei Ausgänge. Ne? Einer ist hier unten, der blaue. Ich hoffe, ich kann jetzt hier durch. Dreieck. Galt drin, Falsches Galt. wunder äh, Wundergummi. ja Boom. Wow. Fast alles geheilt gucken wir mal, ob wir jetzt hier weiter können. Das wäre nämlich sehr toll. Okay. Dann ist wohl wieder hier rausgehen und von vorne hier wieder reingehen. Ja, das wird wohl noch ein paar Mal passieren, bis ich nämlich mal an genügend falsches Geld habe. Ne? Keine Ahnung. Zwölf Stück habe ich jetzt. Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr. naja ja, im Moment kann ich jetzt wieder neu raus. Gut, also ja. Dann sehe ich euch wieder, wenn ich zum dritten Mal, glaube ich, reingegangen bin und ja, wieder irgendwie was Neues gefunden habe. Also ja, bis gleich oder bis zum nächsten Part, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt schon hier ist. Also ja, ciao. Okay, da oben haben wir noch was, was wir nicht bekämpft haben. Das schnappen wir uns jetzt mal. Ne? Komm mal her, du, komm mal her, Da sind wir doch echt übersichtlich mit den Gebieten, die ich noch nicht äh, gefunden habe und die ich noch nicht abgecheckt habe und ja wegen ja weiß ich jetzt nicht mehr wo ich schon war wo nicht und ja bin schon an einigen Orten aus Versehen schon wieder neu hin und her gerannt wo ich eigentlich neue Wege gehen wollte aber ja muss ich mir irgendwie mal aufschreiben oder so und ja, oh ja Gott okay wie hat er so schnell gezaubert aber macht irgendwie nichts. Ich bekomme mir gut Erfahrungspunkte. Ich komme mir locker immer Level ab mindestens zwei, wenn ich einmal raus und reingehe und Alexei hier bekämpfe und dann von da aus wieder rausgehen muss, was noch nicht der Fall war. Nein, dem letzten Mal. Aber oh, ja. Äh, äh, äh. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein paar Mal passieren möchte ich noch ein paar falsche galt stücke bekomme was wird jetzt noch nicht der fall war übrigens ne? also ja können wir euch mal ein paar mehr von ausdrücken gedacht okay, Warum haben alle alle möglichen krankheiten äh. oh, was alles? also sind die gegner immer noch nicht stark nicht ist hier über Level. 65 oder 66 ja wird also nicht geschwächt ehrlich aber du bist gleich tot ist das ins gesicht also lange nicht meine arzt versiegelt sind geht es eigentlich noch So, äh, du bist schon gleich tot, ey. ja. wäre ich ab Dann machen wir der schaden wenigstens die hat von juli von versiegelt und das war in zwei minuten erledigt wird ich glaube wir kriegen nee, noch ein paar kriegen Hab schon okay muss ich mir immer erst hier merken, wo ich schon hingegangen bin, wo nicht Leckerei brauche ich nicht, weil ich aber brauche ist hier Carol. Und boom Okay. Guck mal, wo ich hier lande, wenn ich hier rausgehe. Vielleicht wieder zum neuen Boss oder so, keine Ahnung. Das ist ein Schatz. Ich sehe die fast gar nicht in blöden Farben ja. So einige Gebiete Gebiet sind ja auch ein bisschen groß, deswegen weil ich schon nie irgendwie auswendig wissen, wo ich schon lang gegangen bin, wo nicht. Und rechts ist eins. Gehe ich mal nach oben, Guck, ob da eins ist. Wenn ihr ja nur eins ist, wäre natürlich perfekt. Wäre glaube ich zu schön. Da ne? ah, lässt mich noch bis zum Ende der Brücke hier laufen, obwohl da nichts ist. Was für eine Unverschämtheit! Okay. Hier ne, ja, ja, Na ja gut. Ist hier neu? Ich weiß es nicht. Ich glaube hier ist neu, ja. Flynn, ja, du bist definitiv neu. Okay, wenigstens treffen wir ja neue Gegner. Weiß ich. Auf jeden Fall schon mal nicht hier. Ist die Musik die im Hintergrund lag. Habe ich nicht. Hier ist einfach normal Kampf Musik. Ist nicht so laut leise, wenn ich Dings mache, wenn die aufrufe Ja, ich brauche okay, immer noch diese Kombo. Und wieder das hier. Oh geil. TP wurden geil durch Patty Gut gemacht Ich brauchte zwar nicht TP, aber Judith, hier ist jetzt irgendein Grund voll viele TP verballert. Ja hat 24.000, einen Schlag abgezogen One, to go. 1, 2, to go 2, go. So zweimal englischen dann 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, einfach sagen spanisch sagen, was soll sagen? ja sagen. 4, noch seine raus Geht sofort auf mich, ob ich noch nicht mal aufgestanden bin, ne? Komm her, komm her! Ich auch ein Schützen Schwert. One, two, go! Dreck ich doch die ganze Zeit den falschen Knopf deswegen deswegen kann ich die nicht ketten gut gemacht hätte unsere tp geil und da war er weg ich habe ein magisches auf auf ihn geworfen oder alexandrit bekommen cool Soll ich das wird irgendwie kp und tp obwohl wir wollen das eigentlich gar nicht mehr Falsch galt, okay. 13. Gut. Wir noch mehr. Nein. Dann sagt mir ist nur ein Weg. Ah, dreck Hier kommst du wieder nach draußen, ne? Okay, da ist schon wieder blau. Will ich da durchgehen? Ich gehe mal da durch. Komme ich da hin? Oh, zum neuen Gegner. Das ist gut. Fortschritt, glaube ich. Kamer. her äh, Fenris gedenken hey. Jetzt kommen wir an ja neuen Gegner mal vorbei. und 1 go. Was auch immer sie sagt, ich, so ich finde voll Es ist irgendwie der unschuldigste, putzigste Charakter überhaupt? Wird er nicht? Schreibt es in den Kommentaren, was ihr davon denkt. So, Und wir machen den vollkommen fertig. Er kann nicht mal aufstehen. Er liegt nur am Boden. Da ist, wir werden immer stärker. Wir kriegen mal vier. Ich sag jetzt mal, wie die dinge heißen, Fähigkeitspunkte. Ne? Wir werden immer stärker. Ich kann immer mehr Sachen einsetzen. jetzt awesome. Oh ja. Oh, du bist schon weg. Okay. Okay. So und komm, immer Geiles. Nein obwohl salbei ist nicht schlecht ich hätte mehr von diesem falschen galt weil ich das wahrscheinlich brauchen werde ja, haben wir gegen die schon gekämpft ich glaube nicht immer mehr neue gegner ich immer so drei vier Bosse hintereinander greifs gedenken hey. so, komm mich konzentriert du kannst mich jetzt nicht taumeln lassen ja, oben. aber wenn ich pech habe wird das heute immer noch nichts ey. Bin schon ein paar stunden ja jetzt nicht ein paar stunden aber schon eine weile hm, hm. denn den, den. okay okay noch nicht abgelaufen dem denken dingen mehr ja. au au au au au au au au au au au au au au au au Nein, ich schon wieder. Ja, auch damit man das ist eine Strategie, die ich normalerweise machen, mit man Überlimit. Limit warte Kann ich auch hier oben einfach immer weiter angreifen, immer weiter, immer weiter. Ein Stück ey. irgendwie speichern so als highlight oder irgendwie so was irgendwie weil nicht gold wert gerade äh, okay da gibt es noch einen weg ja ne? mein gott wir alle schon wieder ja einmal sind Na, keine truhe hier doch auf beiden seiten bitte ich war mal ein bisschen falsches geld schon gerne mal irgendwie was ich nicht hier vorankommen geil voll 300.000 Geld bekommen glaube ich ne so hier war die grüne gefahren ne Aber ich kann davon woanders glaube ich nee, du bist schon <lacht> jetzt glaube ich fünf Bosse schon hintereinander oder Bruce ist alle, alle Giganten, Monster, ja aber egal, ist gutes Training. Als immer 30.000 Fahrungspunkte, die Viecher sind jetzt auch nicht so stark. Je stärker ich werde, das desto schneller gehen die kaputt. Also, ja, das kann nur schneller gehen. Ja, Gott, äh. jetzt kann ich die mental Bonus bei ihm ja abstellen. Ich glaube, sogar flindert auch schon 999 tp. Bei den konnte ich halt auch schon abstellen, wenn es richtig gut ist sind immer um die 16 punkte die ich dann wieder verteilen kann so also noch anderen wechseln als Estelle, ne? Boom. Steh ab. Schon gleich weg, um ich denke, die Denkerin eine Statue wie so eine Frau sich die Stirn packt. Gegensatz zu dem Denker, der einfach nur so kniet, setzt dann ganz Kind fast gleich tot. kaputt gedreht Stierflügel. ich die ganzen krassen sachen ich mal brauchte ja um sachen herzustellen okay oh falsch galt jawohl habe ich jetzt 14 ne Ja. Na Und hier war ich auch noch nicht, glaube ich. Hier auf der Oberseite von diesem Gebiet hier schon, aber haben wir ja schon wieder gegen boss kämpfen, ey. Alter. <lacht> hier schon sechs Bosse, glaube ich, oder fünf. Medusa. Medusa. Da fangen wir mal so an. Holy Rain. Holy Rain. Holy Rain Alter, was passiert mit dem? Er hat voll richtig voll abgespackt. ja ja boom, boom, boom. Oh, jawohl. Jawohl, geil war war leider nicht da drin und hat davon was abbekommen Ach. da, die können halt rollen. Und ich habe ist das Zelda auch schon alle möglichen Dinger da ausgerüstet. Aber ihr geht das nicht. Ah. Äh äh äh. echt nicht gedacht, ich hier noch so lange an einem Stück sitzen würde Eine Menge Bosse, die ich hier bekämpfe, das sind aber eine Menge Erfahrungspunkte. War das denn, war war denn seitwärts Schritt mit dem Kampf gemacht mit dem Angriff im Combo? Eine Schraube, irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, sagt komisch aus. Vielleicht habe ich mir nur eingebildet, aber ja und sagt lassen wir komisch aus. So, wo komme ich jetzt hin zu einem weiteren boss es hört einfach nicht auf bald muss ich doch mal alle von denen gefunden haben Okay, oh, ist level 70 ne oh mein gott Au. Ah, das kann gegen okay. Wow. Okay. Oh da, habt ihr gesehen. so also ein Seitwärtsschritt nach nach Seite gemacht. Ich habe vier gedrückt, also blocken. Wenn ich diesen dritten Angriff gemacht habe. Ja, geht aber nur, wenn ich diesen extra Angriff mache ne? okay, cool. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Mal ein bisschen experimentieren, ja? Okay. danach doch ich kann danach angreifen okay ich muss ein bisschen auch experimentieren er weiß hat für eine fähigkeit ich kann danach nur angreifen okay einfach wie viele Angriffe ich dann machen kann ich kann also sieben angriff hintereinander machen vielleicht unter fertigkeiten Was genau das ist okay ein, zwei, drei. 3 und dann macht sie noch so ein angriff danach kann sie auch noch arzt einsetzen cool Au. Auch voll schmerzhaft aus, hau! Oh. Sieht voll heftig aus. jetzt angestürmt kommt, ey. Auch, lass mich. Oh mein Gott, lass mich aufstehen, danke. Ich ich weggestoßen. Ich habe diese Fähigkeit eingesetzt. darunter, ich erreiche dich von hier aus. Ja, und darunter, also boom denkst du kannst mir entkommen. Ich werfe von, von meiner Hammer auf dich. Jeder hat noch 15.000 gegeben. Das andere hat mindestens 30.000 gegeben. Da gibt nur 15.000, obwohl er über 70 war. Okay. Nein, aber der Truhe. Ich habe sie voll zu spät gesehen. Und das ist Duke in seiner zweiten Form, glaube ich. Ja, super. Wenn ich auf den Arm nehmen. Nein, danke. Da gehe ich ein bisschen auf Nummer sicher, wenn ihr nichts dagegen habt. Äh, ja, kommen hier. Das ist mir ein bisschen zu dämlich. Juri hat, glaube ich, sogar Rum ausgerüstet. Dukes gedenken Gedenken, oh, nee. hat seine dritte Form, in der Szene seine zweite. Ja, da gehe ich immer auf... Nummer sicher und wähle Juri. Ja, genau, ey. Und ich habe doch letztens gesagt, ey, solange kein Duke hier vorbeikommt, ist das ganz schlecht Und dann kommt er natürlich. gibt es einfach nicht. Damit juri und seine Teufelswaffe, da aber ganz schön Schaden machen jetzt. auch noch seine ganzen schönen Fähigkeiten, ey. vielleicht ich ihn da down bevor der irgendwie abmachen machen kann. natürlich super geil. 10.000 mache ich mit dem. Vielleicht tot, oh ah meine arzt wurden versiegelt du bango So, okay. Und leben alle noch. Aber... Okay. Das war Oh nein, nicht ich. <lacht> nicht ich, verdammt. Der Ducke oder oh, ist tot? So gut, ich möchte dieses Fiasko echt nicht wiederholen. Hier mit dem, okay, falsch galt. Okay, langsam habe ich so das Gefühl, ich muss gegen einige bestimmte Gegner kämpfen, um von denen galt zu bekommen. Falsches galt. irre ich mich oder da ist ein blaues dingen jetzt kann ich da durch okay ich habe 15 ist 15 genug wir sind drei schätze oh gott ich habe angst äh, ich nehme mal eine gute gruppe rein hier ist kein gegner das macht mich sehr nervös ich will charaktere wechseln mein gott finde ich nehme einfach mal mein mein super Team hier ich gehe noch hier mal rein äh, keine Ahnung, Auferstehung habe ich alles ja das keine Ahnung Web ja, Pro Objektwerfer keine Ahnung also nicht also nee. äh... ne ahnung ey. Boom, boom. Ja, ich erkenne das hier so aber einigen ist das jetzt schon langsam ein bisschen schwierig ey. Na, geht schon einer schlaf keine ahnung egal wir sind drei Thron also ja war klar wo ist der Gegner ja ich kann nicht hier zurück hm. ja, jetzt passiert irgendwas es war eine große Leistung von euch so weit zu kommen ihr habt euer Ziel erreicht können wir das Labyrinth also hier verlassen Dafür dieser Weg vielleicht ins Land der Toten Die war liegt bei euch. Die Wahl liegt bei uns hoch. Ist das der von dem dieses Buch? Die Rede war der Siegen oder unterliegen? Ein Sieg öffnet die Tür zur Rettung, doch eine wieder für zu eurem Tod. Hey, das allerdings war äh, wie ist denn Von Dings äh, Symphonia Kratos oder der Tod wird überglücklich sein. euch. In seinen kalten Arme schließen zu dürfen, haha. <lacht> wie den da verputzt mir doch zum Frühstück. Kommt schon, jetzt geht's los. Besser von Test of Symphonia oder? ja guck mal, Freter des Himmels gedenken. Okay, cool. 70, ja, das ist er. der Vater von Spoiler, der Vater von Lloyd der echte einer Hauptcharakter cool dem den machen wir platt ne wird nicht so schwierig natürlich gelähmt natürlich nicht so gut Level war 110 wir ja wohl schaffen den Typen mal putzen den voll weg das ist cool. Ich habe schon gewundert, ob irgendwie in dem Spiel auch so Cameo-Kämpfe kommen. Weil normalerweise Tradition ist in den Tales of Spielen, einigen oder gegen Charaktere oder von anderen Spielen kämpfen kannst. Oh nein. Wird leider nur unglaublich schwach sein. Da wir so hoch gelevelt sind, unsere Teufelswaffen haben. Oh Gott. ich starre oh ja ich glaube die reise bis hierhin war schon schwieriger als der boss an sich ne? ja, guck mal. aber egal ich möchte so ein fiasko mit duke nicht noch mal wiederholen habe ich vorhin schon gesagt ne? von daher meinetwegen auch wenn der kampf jetzt einfach ist ist cool. Das Putzen den voll weg, ey. Nein, der heilt sich hoch, der. macht nicht ein auf Alexei, okay. Ich hätte hier ohne Teufelssachen reingehen sollen, nee, Aber der macht mir aber trotzdem Schaden, ganz schön. Aha. Oh nein, das war's mit Juri. Okay. Macht doch ein bisschen mehr Schaden auf einmal. Oh Gott! Also kaum habe ich gesagt hier, der Kampf ist einfach oder so, ne? Damit voll auf die Fresse. Äh, so was von klar, ey. Nein, geh weg von hier. Warte mal, ich habe doch noch, mein Gott. Ich soll vielleicht mal limits einsetzen. Null hat er abgezogen. bisschen damit sogar erledigen können, glaube ich. Oh! Mein Gott. Er Schaden gemacht. Ja, der so was von mir durch. Oh! Zurück in den Himmel. Boom. Okay. Der hat genauso viel erfahrungspunkte gegeben. Ich meine... Clint und seine Gruppe waren ein bisschen schwieriger als er. Aber okay. Oh nein, ihr habt das Hologramm des Kämpf zerstört. Das ist ja unfassbar. Oh, na sieh mal einen an. Deine Tricks funktionieren bei uns nicht mehr. kommen jetzt endlich raus. Ich sagte, du sollst rauskommen. Was ist denn das? Herausforderungsbrief Legende. Fülle deine Mission bevor du stirbst, glaube ja nicht dies ist das Ende. Was soll denn das heißen? Ich bin mir sicher, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es ist oft mal ganz schön wütend auf uns. Ich schätze, wir werden ihn wiedersehen. Ist das da vorne etwa ein Ausgang? Ich weiß nicht genau. Sehen wir doch mal nach. Aber erstmal holen wir uns natürlich die Truhen. Leute, Geld, Geld, <lacht> nutzlos. Aber trotzdem geld so okay da war ist eigentlich nur ein cooles cameo finde ich aber geld drehen ja. Aber wir haben ja nicht irgendwie so viel story irgendwie jetzt mitbekommen davon ne? verräter des himmels ich ich weiß ich habe die story nicht mehr so gut im kopf von tales of symphonia aber ich glaube kratos war doch auf der seite der bösen ne? hat sich aber als gute ausgegeben für eine weile er war ja in unserem team glaube ich für eine weile dann hat er uns verraten glaube ich dann mussten wir den töten glaube ich ich weiß nicht sehr viele glaube ich weil ich die story nicht mehr so gut im kopf habe ähm, ja gehen wir mal hier raus ich nehme an wir sind da fertig. Frische Luft. Mensch, Gott sei Dank. Ach, ich wollte noch ein bisschen länger spielen. Sollen wir jetzt zurückkehren? Wir können aber beim nächsten Mal einen anderen Weg einschlagen. ist überhaupt nicht witzig. hört auf. Ich bin doch schon ein paar Mal hier reingegangen. Muss aber trotzdem wissen, was hat es nur mit dieser Stimme auf sich? Hm, keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Wahrscheinlich ein Gespenst. Ich habe es dir doch gesagt, so etwas Gespenster gibt es nicht. Es war nicht nur ein alter Magier, der sich einen Spaß gemacht hat, Illusionen zu erschaffen, indem man sich verirrt. Na schön, lassen wir es also dabei. Das ist ja eine gute Idee, sonst ist Rita die ganze Woche lang stinkt sauer. Aber es könnte dann jemand auf den Gedanken bringen, so etwas zu tun. Vielleicht unser Geld? Nie im Leben. Schön zu sehen, dass die Welt noch immer voller Geheimnisse ist. Da hast du allerdings recht. Na, lass uns jetzt von hier verschwinden, an diesen neuen tipps nicht mehr finde ich auch. Wir sollten gehen, bevor wir in ein anderes Labyrinth geraten. Ist ja schon gut. Ich werde definitiv noch mal hier reingehen, wenn ich. Ach ja, diese Erinnerung. Okay, das ist ein gutes Zeichen, dass ich vielleicht fertig bin. Keine Ahnung. Äh... Da war jetzt nicht so schwierig, weil ich das Labyrinth an sich hat irgendwie, weiß ich nicht, länger gedauert als irgendwie die Bosse irgendwie stark waren. Aber ich bin jetzt auch schon ganz schön hoch überlevelt. Also, ich hoffe, die nekropole hat noch ein paar mehr Sachen zu bieten oder das Klossieren. Kann ich jetzt... Ich habe dort ja nachgekommen im Internet. Kann ich jetzt am dingen hier teilnehmen, in der nächsten Stufe oder was? Äh, hier. Lass uns mal gucken, ja. Ne? Okay, okay. Und dann sehen wir ja, ob wir jetzt hier was machen können oder so. Wenn ich gut hatte, ich heute noch fertig geworden bin mit dem Labyrinth, weil dann ich jetzt eine Übersicht über, wie lang der Part sein könnte, die Parts mehrzahl und viele Clips ich jetzt habe. Ich habe jetzt, ich habe jetzt zehn Clips. Der letzte Clip ist jetzt eine halbe Stunde lang, weil wir jetzt hier fünf, sechs Bosse bekämpft haben. Aber ja, okay. Äh. Nehmen, bauen wir diese Briefe, um die ganzen Sachen hier freizuschalten. Ich habe jetzt so einen Brief bekommen, ne? Also schau ich habe die Vorstellung an. Versuch's doch mal. bewerben werden Sie sich jetzt? Wollt ihr es wagen Ah, hier. Der mysteriöse 200 Mann Kampf. Okay. Was ja, weil ich mich freuen kann. team Teamturnier, keine Gnade. Okay. Gut, dann sind wir hier im nächsten Part wahrscheinlich beschäftigt, ne? Gucken wir mal, was wir da noch so alles finden können so belohnungsmäßig und so, ich hoffe, er lohnt sich. 200 Leute, das ist doppelt so viel wie vorher, aber wir haben jetzt auch Level 111 erreicht, wir haben jetzt Teufelswaffen wie blöde, die jetzt super stark sind und die uns super stark machen. Und ja, wird schon. Machen wir dann im nächsten Part, ne? Gut. Und sagen, ich war nach mal hier kurz noch, ne? Und ja, in der nächsten folge machen wir im kolosseum weiter mit bestimmt spaß und ja den sehen sage ich dankeschön zuschauen ich hoffe ihr hattet ein paar fallen bitte das ein lackern ein und Das wird mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss